Kale Kalei gehört zu den gefragtesten Choreografen in Deutschland. Er arbeitete mit Stars wie Kylie Minogue, Anastasia, David Garrett, Sarah Connor und mit Helene Fischer zusammen. Doch der berühmte Tänzer muss nun einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Wenige Wochen nach seinem 35. Geburtstag ist die geliebte Mutter von Kale gestorben. Auf Instagram hat er diese tragische Botschaft öffentlich gemacht. Meine Mama ist von uns gegangen. Ich habe keine Worte. Ich poste dies nur, weil ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich an meine Mama denken. Sie ist meine Seelenverwandte, meine beste Freundin, mein Herz, meine Löwin. Woran die Mama namens Dragica sterben musste, hat Kale Kalei nicht kommuniziert. Kale hat zehn Jahre mit Helene Fischer gearbeitet. Knapp zehn Jahre arbeitete der gebürtige Serbe mit Helene Fischer zusammen. 2019 endete diese erfolgreiche Kooperation. Trotzdem soll der Serbe weiterhin gute Kontakte zur Sängerin pflegen und zudem mit Helenes Freund Thomas gut befreundet sein. Man kann sich sicher sein, dass die Blondine ihrem Weggefährten ihr Beileid aussprechen wird. Florian Silbereisen, sein Erspartes hat er für die Liebe geopfert. Seit 30 Jahren steht Florian Silbereisen auf den großen Bühnen. Der Schlager ist seine Liebe. Doch diese Liebe hätte schon früh in Gefahr sein können. Flori musste nicht nur mächtig ackern, auch sein Erspartes fiel der Liebe zur Karriere zum Opfer. Im August 1991 hatte Florian Silbereisen als Zehnjähriger seinen ersten großen TV-Auftritt beim legendären Karl Moik in der Sendung »Wie die Alten sungen«. Mit seiner Harmonika begeistere der kleine Bube aus dem bayerischen Tiefenbach das Publikum. Florian Silbereisen, dieses Instrument ebnete ihm seine Karriere. Dank dieses Instruments konnte Silbereisen seine große Karriere starten. Normalerweise ist es ja so, dass man so ein Instrument von der Mama oder dem Papa oder von den Großeltern geschenkt kriegt. Bei dir war das etwas anders? Fragte Molt den kleinen Florian. Der daraufhin antwortete, ja, ich habe mit das selber gekauft. Sein Erspartes hat der Schüler für sein Herzensinstrument ausgegeben. Eine Investition, die sich gelohnt hat. Heute ist er ein Megastar und unterhält regelmäßig ein Millionenpublikum. Was macht man nicht alles für die große Liebe? Florian Silbereisen feiert Schlagerparty in Gelsenkirchen.